Ein Aber was ist eigentlich das Weltdorf? So, kannst du uns erklären, was gerade hier deine Station ist? Ja, ich mache aus aller Welt. Man sieht hier von verschiedenen Ländern verschiedenste Trachten. Das sind zum Beispiel hier afrikanische Gewänder, die ähm, Frauen und Männer tragen. Ähm, es hat eine Station gegeben, da darf man zuerst von vier Symbolen und da muss man immer in Teams dorthin rennen, also alleine und muss eine Karte von dem Symbol holen und wenn man fünf hat, dann holen. okay. Und hat sich bis jetzt gefallen? Ja. Sehr. Habt ihr irgendeine Lieblingsstation oder Irgendwas, was euch gefällt? <lacht> das ist am besten. Ja, okay. danke schön. Welche Stationen habt ihr bis jetzt alle schon hier mit? Also wir haben jetzt die Workshops-Irung gebracht jetzt bei der zweiten Station. Bei der ersten Station waren wir einfach bei, bei den freien Workshops und da waren auch bei den Spielen. Das war Super. Da so, haben wir mit den Steinen rumgespielt. Ja. Es war ein schöner Vormittag mit interessanten Einblicken in die verschiedenen Kulturen dieser Welt. It was amazing!